An dieser Stelle ist die Höhe der Gesamtkosten mit der Höhe der Gesamterlöse identisch. Der Break-Even-Point hat immer die beiden Koordinaten Break-Even-Menge XBEP sowie den Break-Even-Umsatz bzw. die Break-Even-Gesamtkosten UBEP bzw. KBEP. Die Gewinnschwelle lässt sich wahlweise erstens mittels der tabellarischen Methode zweitens mittel der mittels der grafischen Methode oder drittens mittels der mathematischen Methode ermitteln. Im nachfolgenden Beispiel wird die Break-Even-Point-Ermittlung mittels dieser drei Methoden vorgeführt. Erstens Tabellarische Methode – Gesamtbetrachtung Für die Herstellung von Butterbrezeln sind folgende Gesamtdaten bekannt. In dieser Tabelle betrachten wir insbesondere die Spalte 3 Gesamterlöse und die Spalte 7 Gesamtkosten. Wie zu erkennen ist, betragen bei einer Menge von 600 Stück sowohl die Gesamtkosten wie auch die Gesamterlöse 600 Euro. An dieser Stelle sind somit die Gesamtkosten und die Gesamterlöse gleich groß. Die Break-Even-Menge XBEP beträgt somit 600 Stück. Der Break-Even-Umsatz bzw. die Break-Even-Gesamtkosten UBEP bzw. KBEP betragen 600 Euro. Tabellarische Methode, Stückbetrachtung. Für die Herstellung von Uddarmrätseln sind folgende Stückdaten bekannt. In der Tabelle betrachten wir insbesondere die Spalte 2 Preis und die Spalte 5 Gesamtkosten pro Stück. Wie zu erkennen ist, betragen bei einer Menge von 600 Stück sowohl, sowohl der Preis, Grenzerlöse, wie auch die Gesamtkosten je Stück jeweils 1 Euro. An dieser Stelle sind somit die Stückkosten und die Stückerlöse gleich groß. Die Break-Even-Menge XBEP beträgt somit 600 Stück. Der Break-Even-Umsatz bzw. die Break-Even-Gesamtkosten UBEP und KBEP betragen 600 Euro. Zweitens, grafische Methode. Gesamtbetrachtung. Die grüne Kurve entspricht der Erlösfunktion, die hellblaue Kurve stellt die Gesamtkostenfunktion dar.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 Drittens, mathematische Methode. Gesamterlöse minus die Gesamtkosten ergeben den Gewinn. Die Gesamterlöse ergeben sich aus der Rechnung Stückerlöse Preis mal Menge. Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Rechnung Variable Stückkosten mal Menge plus Fixkosten. Setzt man nun den Gewinn gleich 0, das ist die Bedingung für den BEP, so können im nächsten Schritt die vorliegenden Daten eingesetzt werden. Konkret lautet die Rechnung dann wie folgt. Klammer auf 1 mal x Klammer zu minus Klammer auf 0,75 mal x plus 150 Klammer zu ist gleich 0. Nach Umstellung der Gleichung nach der Menge ergibt sich folgende BEP-Formel. XBEP ist gleich K fix durch Klammer auf Preis minus klein Kv Klammer zu. Hieraus folgt Menge BEP ist gleich 150 geteilt durch Klammer auf 1 minus 0,75 Klammer zu ergibt 600 Stück.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 Im YouTube Kanal der Firma Elbe vom Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.